Wenn du wissen willst, wie du in Please Donate gratis Robux verdienen kannst, kannst, du das ohne auch nur einen Robux ausgeben zu müssen, dann bleib dran und es funktioniert auch am Handy. Und damit... Hey Leute, ich bin's Conny und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen heute wieder Please Donate in meinem letzten Video sind einige Fragen offen geblieben. Ich habe sehr viele Kommentare von euch bekommen und jetzt möchte ich darauf eingehen, weil im letzten Video haben viele von euch gedacht, ihr müsst 10 Robux ausgeben, um hier auch Robux verdienen zu können. Aber das stimmt nicht. Ihr könnt komplett kostenlos auch Robux verdienen. Ich habe euch die Variante gezeigt, mit der man ein Shirt hochlädt und dafür 10 Robux ausgeben muss, weil ich Shirts cooler finde. Aber ihr könnt statt einem Shirt auch ein T-Shirt hochladen. Und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie das geht, dass ihr das machen könnt und dass es auch am Handy funktioniert. Ihr müsst einfach nur das Video anschauen und Schritt für Schritt folgen. Alles wird im Video erklärt. Für alle Leute, die noch nicht genau wissen, was Play to ist, Play ist ein Spiel, in dem ihr halt so einen Stand habt. Und hier könnt ihr euch hinstellen, und dann könnt ihr einfach Zeug verkaufen. Und in Please Donate kommt tatsächlich Leute vorbei und donaten euch einfach so random Robux. Ihr seht, seit dem letzten Video habe ich schon 357 Robux aufgenommen. Ich nehme das Video hier übrigens als einen Tag auf, nachdem mein Video online kam. Also wahrscheinlich, wenn ihr das Video hier seht, habe ich schon noch mehr Robux verdient. Also es geht auf jeden Fall. Und die meisten von euch werden am Anfang das Problem haben, sie claimen einen Stand. Und hier oben ist nichts drin. Und da ist nichts drin, weil ihr zuallererst auf eurem Roblox-Profil irgendetwas hochladen müsst. Was ihr hier auch verkaufen könnt Bei mir sind da jetzt Shirts drin Die kann ich selber nicht kaufen Weil ich besitze sie ja selber Aber ich zeige euch jetzt Wie man das macht Und gehe dafür einmal rüber Auf die Roblox Webseite So hier sind wir bei Please Donate Und da kam auch schon beim letzten Mal Die erste Frage auf Ich habe nämlich gesagt Ihr müsst hier oben auf Erstellen klicken Und dann kommt ihr zur Erstellen Seite So wie ich hier gerade aber wenn ihr das allererste Mal auf Erstellen klickt, dann kommt da erstmal Werbung für Roblox Studio. Die müsst ihr wegklicken und dann kommt ihr hierher, wenn ihr trotzdem es nicht schafft, auf diese Seite zu kommen. Ich gehe jetzt mal hier auf die Seite für T-Shirts. Ich packe euch diesen Link, den ich hier oben drin habe. Den packe ich euch in die Videobeschreibung. Den könnt ihr einfach öffnen. Und das ist wichtig. Ihr müsst diesen Link auch auf der Webseite von Roblox öffnen. Das heißt... Wenn ihr am Handy seid, geht ihr über euren Browser rein. Das heißt Google Chrome oder Safari, Firefox, Brave, Opera, was auch immer ihr für einen Browser am Handy habt. Und öffnet einfach diesen Link, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr auf diesem Link seid, dann ist die Seite natürlich ein bisschen kleiner. Dann müsst ihr hier ein bisschen rumscrollen, weil die Webseite ist, wie ihr seht, ja auch für Computer gemacht. Aber ihr könnt sie auch vom Handy aus bedienen. Wichtig ist, ihr müsst auch angemeldet sein in Roblox. Wenn da kommt, ihr müsst euch anmelden, meldet euch an und dann ruft den Link nochmal auf. Und dann, wenn ihr hier seid, könnt ihr hier ein T-Shirt ab und hier steht nichts von 10 Robux. Wenn ihr ein T-Shirt uploadet, ist das kostenlos. Ich habe euch beim letzten Mal gezeigt, Shirts hochzuladen. Augenblick, das dauert ein bisschen, bis es geladen hat. Kosten 10 Robux. Aber das ist für normale Shirts, die man so um sich herum trägt. Man kann aber auch T-Shirts hochladen. Und T-Shirts sind einfach nur ganz normale Bilder, die vorne einem auf die Brust geklatscht werden. Hier habe ich noch so ein uraltes Ding, das ich mal hochgeladen habe. Das habe ich jetzt einfach mal on sale gesetzt. Ihr könnt einfach auf Datei auswählen klicken. Wählt dann aus eurem Handy irgendein quadratisches Bild aus. Und Ihr könnt auch was bei Google raussuchen, irgendwas, was euch gefällt. Ich gehe mal auf Datei auswählen. Dann nehme ich den ich-bin-hübsch.png. Gehe dann auf Upload. Und obwohl das Ding nicht quadratisch war, stand da gerade successfully created. Trotzdem solltet ihr darauf schon achten, dass die Bilder am besten quadratisch sind und nicht allzu groß sind weil Roblox wird die sowieso runterkomprimieren und irgendwie verschieben, damit sie funktionieren. Ihr könnt dann, wenn ihr es hochgeladen habt, hier auf das Zahnrad klicken, dann auf Configure und dann kommt ihr auf die Seite von dem Ding. Es wird erstmal noch moderiert, das heißt, hier ist das Bild erstmal noch nicht zu sehen, aber ihr könnt schon schreiben, ich bin hübsch. Donation könnt ihr zum Beispiel hier reinschreiben. Drückt hier unten auf Speichern, dann auf Angebot und das ist wichtig, ihr geht auf Angebot, dann auf Item in Angebot macht ihr an und hier könnt ihr dann den Preis festlegen, für den ihr dieses T-Shirt dann verkaufen wollt. Ich mache jetzt einfach mal 55 50 Robux, weil damit ist man ja wirklich hübsch. Ihr seht schon, Creator-Einnahmen sind 70%. Das bedeutet, wenn ihr es für 55 Robux verkauft, kriegt ihr nur 38 Robux. Jetzt kommt aber der Haken. Wenn ihr Dinge in Please Donate verkauft, gehen nochmal 30% von diesen 38 Robux an den Creator von dem Spiel. Please Donate. Das bedeutet, ihr kriegt tatsächlich, wir geben hier mal 38 ein, Ihr kriegt tatsächlich nur 27 Robux. Weil diese 30% Gebühren, die gehen zweimal ab, wenn ihr über Please Donate verkauft. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Ich gehe jetzt aber nicht auf Speichern. Ich mache das wieder aus, weil ich habe jetzt schon genug Sachen, die im Angebot sind. Ich kann hier oben auch zu den Infos gehen. Dann sehen wir auch, ah, so würde es dann aussehen, wenn jemand das tragen würde. Dann wäre dieses Symbol einfach auf die Brust drauf gedruckt über das Shirt, das man normalerweise so trägt. Wunderschön. Und hier seht ihr auch schon andere Leute, die Shirts hochgeladen haben. So, wenn ihr dann wieder in Please Donate neu reingeht, könnt ihr euch an den Stand stellen. Und dann kommen auch alle Sachen, die ihr zum Verkauf gestellt habt. Ihr wisst, ich habe mein Shirt jetzt nicht zum Verkauf gestellt, weil ich habe jetzt schon hier drei Sachen. Ich brauche nicht mehr äh, Sachen anbieten. Ihr könnt übrigens auch, falls ihr es noch nicht wusstet, nochmal E gedrückt halten. Oder halt die Taste drücken, die dort steht. Und dann euren Stand bearbeiten. Dann könnt ihr hier sonst was reinschreiben. Ich schreibe da immer rein. Wer spendet dumm? Und ihr könnt hier sogar euren Stand noch weiter bearbeiten. Die Farben hier einstellen. Wir können ja mal hier hingehen. Hier seht ihr es. Hier hat jemand einen Stand mit Diamond-Farbe und dark Meta farbe dort hinten. So, und ich zeige euch jetzt auch noch, wie ihr hier Farben zum Beispiel ändern könnt. Dafür müsst ihr auf Edit gehen. Und jetzt kommt's. Wenn wir jetzt das Wort dumm färben wollen, dann machen wir das mit HTML. Das heißt, wir schreiben jetzt erstmal so eine spitze Klammer auf. Dann Font. Und dann machen wir es zu. Dann sagen wir apply und jetzt steht hier dumm in orange Wir können ja wieder auf edit gehen Und ihr seht, hier steht jetzt einfach nur dumm Wenn ich es anklicke, steht hier aber Also, Spitze Klammer auf, Font, dann Leerzeichen Dann color ist gleich Anführungsstriche oben Ihr könnt einfache Anführungsstriche oder auch doppelte Anführungsstriche machen Dann ein Hashtag, um zu zeigen, dass wir jetzt Hexadezimalzahl angeben Hexcodes sind aus rot, grün und blau aufgebaut Das bedeutet, die ersten zwei Ziffern sind für rot Die zweiten sind für grün Und die dritten zwei Ziffern sind für blau Blau stellen wir auf 0 Grün stellen wir auf 99 in Hexadezimal. und Rot stellen wir auf FF für volle Power Rot. FF ist, glaube ich, 256. Danach kommt die Spitze-Klammer zu, dann das Wort, das wir färben wollen und danach nochmal Spitze-Klammer auf, dann ein Schrägstrich und nochmal Font und dann Spitze-Klammer zu. Jetzt können wir dasselbe hier auch noch machen. Wir kopieren uns einfach mal das hier alles, packen es hier hin und dann müssen wir auch das hier kopieren und packen es hier hin. Und jetzt können wir eine andere Farbe wählen, zum Beispiel wir können komplettes... Blau machen. Oder wir machen ein leichtes Blau. Wir machen einfach mal so 44, 44 und dann FF. Das müsste dann so ein bisschen helleres Blau sein. Apply. Ja, ist immer noch ziemlich dunkel. Aber ihr seht es. Ich will das Blau nochmal bearbeiten. Dann klicke ich hier nochmal rauf und mache nicht 44, 44, sondern sagen wir mal 77, 77. Hat kaum was geändert. Interessant. Scheinbar kann ich nicht ganz Hexadezimalfarben nutzen, oder? Doch, hier übernimmt er das richtig. Aber da nicht. Ist, ist gut zu wissen, okay. So, dann gibt es noch zwei Fragen, die zu klären sind. Und zwar einmal, wenn ihr Sachen hochladet, wie kommt ihr das erste Mal an diese 10 Robux ran? Und das ist eine gute Frage. Die ersten 10 Robux sind schwer zu verdienen, wenn ihr hier nicht Please Donate spielt. Wenn ihr noch nie was hochgeladen habt, wenn ihr noch nie Robux hattet. Es gäbe die Möglichkeit, dass irgendjemand... Äh, dem eine Roblox-Gruppe gehört, in der ihr auch schon länger Mitglied seid, euch einfach 10 Robux auszahlt. Zum Beispiel, wenn ihr in meiner Roblox-Gruppe seid, die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, dann könnte ich euch die 10 Robux zahlen. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen, weil, wenn ihr das hier, hier hört oder in meiner Gruppe beitretet, dann ist es noch viel zu früh. Man kann erst dann Robux auszahlen an Gruppenmitglieder, wenn die schon, ich glaube, mindestens eine Woche Mitglied sind. Ich kann mich aber auch täuschen und es könnte mehr sein. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, Roblox-Spiele zu entwickeln. Das könnt ihr komplett kostenlos auch machen. Und in den Spielen könnt ihr Robux verdienen, indem Roblox-Premium-Spieler sie einfach nur spielen oder indem ihr Dev-Products verkauft. Dazu habe ich sehr viele Tutorials auf meinem Kanal gemacht. Schaut sie euch gerne an. Sind. Die sind hoffentlich oben in der Infokarte verlinkt. Und die letzte Frage, die noch offen bleibt, ist... Jemand hat bei mir donated, aber ich habe nichts bekommen. Doch, du hast was bekommen. Wenn jemand bei euch donatet, das ist immer so in Roblox. Wenn jemand euch was abkauft... Dann kriegt ihr die Robux nicht sofort. Wir gehen ja mal nochmal kurz auf die Website, damit ich euch das zeigen kann. So, jetzt sind wir hier nochmal auf der Roblox-Webseite. Hier oben seht ihr eure Robux. Auf dem Handy sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist ähnlich. Ihr könnt auf die Robux raufklicken, dann einen Rechtsklick hier rauf machen und einen neuen Tab öffnen. Ihr könnt es aber auch einfach so öffnen. Dann kommt ihr zu meine Transaktionen. Und da seht ihr die ganzen Robux-Transaktionen der letzten paar Tage. Hier oben könnt ihr den Zeitraum einstellen. Und hier könnt ihr einstellen, was ihr eigentlich sehen möchtet. In der Zusammenfassung seht ihr, ich habe keine Premium-Gutschriften bekommen. Keine Währungsverkäufe bekommen. Durch Warenverkauf habe ich aber schon 323 Robux bekommen. Premiumauszahlungen habe ich auch ein paar bekommen, weil ich halt ein paar Roblox-Spiele habe, in der auch manchmal Premium-Spieler reingehen. Gruppenauszahlungen habe ich keine bekommen. Provisionen habe ich keine bekommen. Provisionen sind übrigens das, was der Please Donate Owner die ganze Zeit bekommt. Und hier ausstehende Robux. Und genau da sind eure Robux. Hier steht es auch, ausstehende Robux werden erst nach Freigabe in die Gesamtsumme eingezogen, was einige Tage dauern kann. Ihr müsst einfach warten... Bis diese ausstehenden Robux zu euren ganz normalen Robux dazu zählt. Ihr seht, ich habe 372 Robux ausstehend. Das heißt, die habe ich noch nicht, aber die kommen bald. Roblox wartet erstmal, bis alles wirklich komplett durch ist und die sich sicher sein können, dass ihr die Robux jetzt habt. Einfach nur, damit ihr nicht Robux noch weiter verkaufen könnt, falls irgendwas dazwischen kommt. Deswegen gibt es ja immer eine Wartezeit. Dann können wir hier oben auch auf die Zusammenfassung gehen, bisschen runterscrollen und hier unten ist Warenverkauf. Und wenn ihr das anklickt, dann seht ihr, was ihr so in letzter Zeit verkauft habt. Und dann sind hier alle Verkäufe drin oder auch wie viel ihr dafür bekommen habt. Crafter hat sich einfach das Shirt geleistet. Cool. <lacht> Danke, Crafter. Danke. Und ihr seht, hier sind ziemlich viele ausstehende Robux, die ich durch das Spiel Please Donate bekommen habe. Also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr die Robux nicht sofort habt. Das dauert halt eine Weile, bis sie euch gut geschrieben werden. Aber ihr bekommt sie auf jeden Fall. Guckt euch mal diese arme Person an. I appreciate every single donation. Das ist schön. Ich gucke gerade, es gab ja ein paar Leute, die mir nachgejoint sind. Der hier zum Beispiel. Mal gucken, ob er einen Stand hat. Ah, die sind alle anklemmt. Ich bin auf so einem richtig leeren Server. Na gut, weil er scheinbar keinen eigenen Stand hat, dann donate ich halt bei ihm. Dann viel Spaß mit den fünf Robux.